Das Tod erklären der bisherigen Unis ist ein, ein wenig naiv. Genauso wie das Fernsehen das Radio nicht eliminiert hat und das Kino die, das Theater nicht abgeschafft hat, glaube ich überhaupt nicht, dass Online-Education ähm, oder Internet-Education den normale Vorlesungen und auch den, den Hörsaal abschaffen wird. Ich glaube, es wird sich beides weiterentwickeln. Und Manches ist für einen Studenten gut und anders für einen anderen Studenten. Es gibt ähm, Studenten, Gymnasiasten oder Hauptschüler, die im jungen Alter bereits Dinge lernen möchten, die fürs das spätere Alter vorgesehen sind. Wir haben zum Beispiel äh, sehr berühmt äh, auf dem Time Magazine mal einen äh, ja, artikel gehabt, wo ein Mädchen, was damals elf Jahre an, äh, war, interviewt wurde, das in Pakistan einer unserer Kurse belegt hat, äh, die normalerweise für 18-19-Jährige vorgesehen waren. Und dann gibt es auch Leute, die im höheren Alter gerne was lernen möchten und sich fortbilden möchten, aus beruflichen Gründen, oder aus privaten Gründen. Und ich glaube, die Flexibilität des Internets wird vor allen Dingen da zuschlagen, wird vor allen Dingen da helfen, wo im Moment das große Vakuum existiert. Also ich würde mir weniger Sorgen machen, dass es die, direkt die Hochschulen betrifft in einer negativen Art und Weise. Ich würde mir eher denken, dass die Hochschulen das benutzen können und das einsetzen können. Unsere Kurse werden von vielen, vielen Hochschulen bereits benutzt, wo unsere Inhalte quasi wie ein, ein modernes digitales Buch vermischt werden, mit der Campus-Erfahrung, wo ein Professor dann auch mit Studenten direkt interagiert. Und das ist völlig okay. Ich glaube schon, dass das Universitätswesen organisiert ist, mehr oder weniger wie das Industriezeitalter, wo viele Arbeitskräfte gebraucht wurden, die quasi das Gleiche lernen, wo auch eine einzige Ausbildung meistens genug war für das gesamte Leben und daher auch ein Professor, der eine Lebensanstellung hatte, eigentlich einen guten Job machen konnte. Aber heutzutage ist es so, dass alle zehn Jahre sich quasi alles ändert durch neue Technologien hauptsächlich. Wir haben Technologien heute, die die, die Gesellschaft bestimmen, ähm, die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Und daher ist es, glaube ich, so, dass also auch von der professionalen Seite ein starker Druck entsteht, diese Innovation mit in, in, in den Unterricht zu bringen. Und ich glaube nicht, dass jeder Professor das bisher schafft. Es ist sehr, sehr schwer, als Professor erfolgreich zu sein und gleichzeitig, äh, also sagen wir Amerika Amerikaner Cutting Edge, also richtig ganz vorne zu sein bei den neuen Technologien, Udacity hat mit Georgia Tech und AT&T eine Kollaboration angefangen. Speziell zum Thema, können wir die digitalen Online-Medien, MOOCs nutzen, um die Ausbildung billiger zu machen und auch weiter zu verbreiten. Und wir haben einen MasterStringing aufgebaut im Bereich Informatik, der gerade heute die Klassen an, äh, geöffnet hat Türen geöffnet hat und wo wir ungefähr 375 Studenten im Moment haben, in der Pilotenphase, die hauptsächlich aus den USA kommen. Die im Schnitt ungefähr 34 Jahre alt sind und die versuchen, sich durch diese Ausbildung weiter zu befähigen. Revolutionär dabei ist natürlich das Benutzen der digitalen Medien. Das Ganze ist komplett online und ist auf der gleichen Qualität wie eine normale On-Campus-Ausbildung und die Kosten. Wir äh, bieten das also für 6.600 Dollar an. In den USA ist es so, dass die Ständen ihren äh, Tuition selbst bezahlen müssen. Das gleiche Programm auf dem Campus kostet ungefähr 45.000 Dollar, also wir sind ungefähr 15 Prozent so teuer, wir haben ungefähr 85 Prozent der Kosten haben wir gesenkt. Und wenn das Modell durchhält, ist das für die USA eine tolle Nachricht, weil in den USA die Studentenschulden ein Riesenproblem sind. Also dieses Senken der Kosten ist natürlich ein kontroverses Thema und das ist einer der Gründe, warum die Gewerkschaften in Kalifornien so stark gegen uns sind weil die natürlich durch das Senken der Kosten sehen, dass ihre Mitglieder der Gewerkschaften vielleicht am Ende nicht mehr das Geld machen, was sie immer noch machen und die Anstellungszahlen vielleicht beeinträchtigt werden. Ähm, die existierenden Universitäten gucken im Moment mit großer Spannung zu, was in Georgia Tech passiert. Georgia Tech ist die einzige Uni, die das mit uns macht. Ähm, wir haben keine weitere akzeptiert bisher. Und im Ende ist es so, dass jeder quasi das abwartet. Und eine Menge Leute natürlich auch hoffen, dass das Ganze in die Brüche geht, weil man natürlich nicht von der Professorenseite und der Universitätsseite aus das Bild propagieren möchte, dass Bildung billiger sein könnte. Man möchte eigentlich das Bild propagieren, dass die Bildung so effizient ist wie möglich und dass es einfach so viel kostet. Und da haben wir natürlich eine Menge kontroverse Presse bekommen in den USA und auch persönliche E-Mails von Leuten, die glauben, dass wir den Hochschulwesen eher schaden als helfen. Meine Auffassung ist, dass wir den Studenten helfen. Wenn wir es schaffen, die neuen Medien so einzusetzen, dass die Kosten gesenkt werden, dann ist es gut für die Studierenden. Die Studierenden haben eigentlich keine große Stimme in den Medien, die schreiben eigentlich relativ wenig. Wer viel schreibt, sind die Professoren und auch sehr viel die Englischprofessoren und die ähm, Professoren nicht aus dem technischen Sektor, sondern aus den Geisteswissenschaften. Und die sind zum, zum großen Teil auch natürlich dagegen und haben auch ihre Sorgen dabei. Ich bin persönlich ein Riesenfan von Transparenz und von Konkurrenz. Ich glaube, dass die marktwirtschaftlichen Prinzipien, nicht immer, aber sehr oft dazu führen, dass eigentlich bessere Lösungen sich durchsetzen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, zum Beispiel mehr Transparenz einzuführen bezüglich der Qualität der Ausbildung und der wirklichen Chancen, im Beruf zu kommen hinterher, würde es natürlich Druck ausüben, auf die, auf die Universitäten und die Lehrkörper besser zu arbeiten. Und das mögen die nicht unbedingt automatisch gerne. Aber es wird letztlich den Studenten helfen. Ich glaube, dass die Wahl der Studienziele, der Kurse, die Dinge, die man wirklich macht, wirklich von Daten getrieben werden sollten und wir wesentlich mehr Transparenz haben sollten. Heutzutage ist das Universitätssystem sehr untransparent. Wir wissen nicht so genau, welche Ausbildung zu welchem Job führt. Und junge Leute vom Gymnasium haben oftmals auch gar nicht diesen Gedankengut, diese Fragen zu stellen. Wie, was ist eigentlich passiert hinterher? Die gehen einfach rein, weil das quasi alle machen. Und das ist einfach so, dass man das macht und, und, und die Fragen werden nicht gestellt. Ich habe viele, auch in meiner deutschen Kommilitonen, die arbeitslos sind, weil sie ein Studiengebiet gewählt haben, wo es einfach keine Jobs gibt und auch vorhersagbar keine Jobs gab. Und Universitäten haben sich eigentlich keine so große Mühe gegeben, das den Studenten auch zu erzählen. Ich glaube, da ist Transparenz eine tolle Sache. Wir sind sehr, sehr transparent. Also unsere Lehrinhalte kann man alle komplett sehen. Wir haben wahnsinnig viele Reviews, die man einsehen kann. Und wir versuchen wirklich alle Daten, die wir haben, publik zu machen, damit in der Zukunft Studierende sich selbst informieren können. Und da hoffen wir natürlich, dass ein Wettbewerb sich entwickelt zwischen verschiedenen Anbietern und dass wir diesen Wettbewerb natürlich auch gewinnen werden, das hoffen wir, dass wir einfach die Besten sind. In den USA war es so, als wir unseren ersten Vorlesungen online gebracht haben, dass quasi jede einzelne Fakultät das Ganze diskutiert hat und zum großen Teil auch sehr, sehr positiv reagiert hat. Das inzwischen kann man an der Uni gehen in den USA und eine Diskussion haben über die Pädagogie, die man im Lernen einsetzt, das war vor drei Jahren nicht der Fall. Vor drei Jahren konnte man über Forschung reden. Aber Forschung ist überhaupt das Wichtigste. Und jetzt besinnen sich Professoren en masse wieder auf die Frage, wie können wir besser ausbilden. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ich glaube, da passiert im Moment sehr, sehr viel Positives. Also gerade auf dem Level der Professoren von Top-Universitäten, die sie wirklich sagen, wir haben lange Zeit die Forschung sehr vorangetrieben. Wir müssen uns auch ein bisschen auf die Studenten fokussieren, auf die Ausbildung selber. Und diese Art von Grundbereitschaft hat es vor drei Jahren wirklich nicht gegeben.